Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat die Bundesregierung die Weichen für die Energiewende gestellt. Der Bund trägt somit eine besondere Verantwortung gegenüber der Lausitz. Er muss zuverlässige Rahmenbedingungen für den sozialen und ökologischen Ausstieg aus der Kohle sowie für die hiesige Wirtschaft schaffen. Nur somit werden regionale Unternehmen wieder stärker investieren. Wir benötigen hier langfristige Strukturhilfen. Ich denke da in erster Linie an Investitionen in die Infrastruktur. Genannt sei hier die Zweigleisigkeit der Bahnverbindung Cottbus Berlin sowie die Elektrifizierung der Strecke nach Görlitz. Aber auch die Forschungslandschaft benötigt mehr Unterstützung. Wir brauchen hier eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die den Grundstein für die neue Wertschöpfung in der Lausitz durch Ansiedlung neuer Unternehmen legt. Die Linke fordert daher einen jährlichen Strukturwandelfonds in Höhe von 250 Millionen Euro zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bzw. zur sozialen Abfederung des Ausstiegs aus der Kohle.